Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Ich bin Leopold und ich freue mich, euch die neuen Funktionen von Proxmox VF 5.0 vorzustellen. Unsere neue Version basiert auf der BA9 und einem 4.10 Linux-Kernel. Am spannendsten ist sicher die brandneu entwickelte Speicherreplikation. Ihr könnt jetzt ganz einfach virtuelle Maschinen und Container auf einen anderen Knoten replizieren, was sehr nützlich zur Erhöhung der Datenverfügbarkeit ist. So sind eure Daten im Falle eines Fehlers auf einem anderen Ort gesichert. Für die Replizierungsaufgaben können individuelle Zeitpläne vergeben werden und Ziele im Cluster, wohin repliziert werden soll. Die Replikation hat großen Einfluss auf die Migration von lokalem Speicher und beschleunigt diese massiv. Da die Daten bereits auf dem replizierten Ziel sind, ist die Migration zu diesem Knoten sehr schnell. Schauen wir uns jetzt die Konsole an. Wir haben diese verbessert und NoVNC ist jetzt platzoptimiert und aktualisiert. Das Menü ist jetzt flexibel. Ihr könnt es an einen beliebigen Platz in der Konsole hinziehen. Migrieren wir nun einen Container zu einem anderen Knoten. Im Tasklog ist ersichtlich, was gerade geschieht. Zuerst wird der Container gestoppt. Dann werden die Volumes repliziert. Und der Container wird auf dem Zielknoten gestartet. All dies passiert in wenigen Sekunden. Zusätzlich wird der Replikatjob automatisch auf den anderen Knoten umgeleitet. Wie immer haben wir in Version 5 auch unzählige Verbesserungen im GUI gemacht. Für diejenigen unter euch, die Sef verwenden, haben wir nette Aktualisierungen zu den aktuellsten SEF Luminus-Verwaltungswerkzeugen hinzugefügt. Mit der neuen Version ist auch die Referenzdokumentation wieder aktualisiert. Es sind einige neue Kapitel dabei. Die neue Proxmox VL Version 5.0 ist in all unseren Repositories verfügbar. Einfach das neue ISO herunterladen und neue Funktionen ausprobieren. Wir freuen uns über Ihr Kommentar in unserem Forum oder auf unseren Mailinglisten. Danke fürs Zusehen.